Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Green Hell. Wie immer mit meinem Kumpan Juli hier. Hallöchen. Und ich. Mein Plan für diese Folge ist nochmal exakt das gleiche, nur in die andere Richtung. Also ich gehe nochmal <lacht> den Wald erkunden, aber jetzt mal in die andere Richtung, gucken, was es da so gibt. Ja. Ah! Maler Ingo kommt Moment, wieder. Moment, Moment, Moment. Maler Ingo kommt zurück. Was kommt wieder? Warte, Wo? Irgendwo oh. hinten. Ja, ich folge dir mal. Hinter dem Baum, oder? Ah, ich sehe Soll ich auch werfen oder nicht? Wir sind zu zweit. Wo? Hä? So nur einer. Da hinten sitzt noch einer. Wo denn? Ja, mach dich noch Bereit und schießen, okay? Also ja, ich schieße und den, ja. du hältst. Du hältst bereit. Ja. Ja, hab ich. Nicht Los. auf den. Also. LOL! Ach. Was ist das denn für ein Arsch? Hab ich? Der ist tot. Hab ich. Wo ist okay. der? Der andere, der andere ist mit deinem spitzen Speer weggelaufen, wa? Geh hinten, hm. hier! Hier, hier, hier! Ich mach ihn! Der hat einen Bogen! Der hat einen Bogen! Oh, yeah. LOL! L -L -Bogen. Juli weg aus dem, aus dem Bild! Oder so. Der hat einen Bogen! Geil. Der sieht ja Knochenklinge. klinge der sieht Knochenklinge. Du, hast du deinen Spitzensperr wieder? Ja, der hing da in dem Typen drin. Alter! Okay. Okay, der hat nichts interessantes. So. so viel Stress wieder am Anfang. <lacht> Ist ja okay. wieder ein wunderbarer Start hier in die Folge. Ey. Ich räume, ich räume die zwei Leichen mal auf. Mach du. Entsorge sie bevor. Nico, ja Nico, alle... komm mal, komm mal bitte, komm mal bitte noch mal zurück ins Lager. Ja, was los? Ich wollte dich nur mal was fragen. Nein. Weil du läufst ja jetzt wieder in Richtung uns, unserer Lager, oder? Nee, noch nicht. Was los? Bist du in die Richtung schon gelaufen, wo ich jetzt gerade guck? Ja, von da komme ich doch gerade. Alter. Aber da ist doch die Steinwand. Ich dachte, du läufst in die Richtung hier, die da. Ja, nee, ich wollte jetzt so hier an der Steinwand Ach. entlang. Ja, äh, okay, dann mach mal. Aber vergiss nicht, wo unser Lager ist, bitte. Na ja, ja. Würde ich doch niemals tun. Nee, nie. Nie. Never. Ich doch nicht. ein hm, Frosch? Komm. Aua! Oh nee! Das war jetzt kein Big Brain Move. Äh, ich komm, ja, ich echt. komm mal wieder zurück. <lacht> War das zufälligerweise ein Dingsfrosch? Ja. Ein Pfeilgiftfrosch. Oh, Mann. Hm? ich Jetzt komm mal wieder zurück, schmeiß alles runter und falle das hm? nicht Sag bloß, du weißt nicht, wo unser Lager ist. Moment mal, ich bin gerade verwirrt. Oh. Da wusste ich doch. Wir können übrigens in das äh, Lagerfeuer auch große Stöcke wieder reinmachen, machen, dann geht die Flamme auch wieder nach hinten. Okay. So, ja, äh, da ich eh ziemlich sicher sterben werde. Oh mein Gott, was ist das für ein Viech? Wo? Das ist ein Wasserschwein, oder? Das ist, das ist dieses Wasserwildschwein da. Das ist wieder ein Wasserwildschwein, ja. Liegt jetzt hier. Wunderschön. <lacht> ja, schmeiß mal die ganzen Sachen aus dem ja, ja. In Inventar. Ich nehme mal hier den Mensch hier aus. So wie es sich gehört. Hey, lol! Frosch! Der Fro- der, der, der darf hier weg! Ich glaub's ja nicht. Ja, aber nicht, dass das dieser Giftfrosch ist. Ja doch, das war dieser Giftfrosch. Habe ich doch gesagt. Ja, nicht nehmen. Ja, danke. Das weiß ich jetzt mittlerweile auch. <lacht> ja, bitte. Scheiße, wo ist denn jetzt der Typ? Da? Ähm. Wie kann ich... Hä? Ah, hier. Weg damit, weg damit, weg damit. So. Liegt alles auf dem Boden, was ich hab. Mhm. Nee! Oh ja, okay, die Stöcker sind jetzt nicht schlimm. Toll, jetzt haben wir den Frosch hier im Lager. <lacht> <lacht> so, tschüss. Tschö. <Tö>. <lacht> oh, Betötet durch Gift. Den, den Rauch sieht man von Weitem. So, und weil es so schön ist, wieder alles aufsammeln, oder? Alles wieder aufsammeln? Den Speer nehme ich mit. Mein Kokosbidon. Und zwei Stück Fleisch. Den Rest lässt du liegen, oder? Ja. Wow. Was hier liegen bleibt, kann ja nicht äh, verloren gehen. Immer ja. grad gelb. Ich mal, bin ja gerade neu gespawnt. Nimm, mal ein, paar paar nimm mal ja. ein paar Bananen mit. Ja. So. Ich meine vom Rest. Sehe es auch verdorrt. Ich, ich meine vom Rest gibt's da jetzt nichts, was. Gut, gut, gut. Nüsse werde ich irgendwie unterwegs noch finden. Also. So, in welche Richtung wollte ich jetzt? Äh, ah ja, hier, so. Äh, hier, hier lang. Ja. Ich nehme den zweiten Menschen hier mal noch schnell aus. So. Mensch, Mensch, Mensch. Viel passiert in den ersten 10 Minuten. Das ist unglaublich. Ja. Immer wieder. <lacht> Gleich am Anfang der Folge. Wir bringen halt die ganze Action am Anfang. Und danach ist die Folge langweilig. Ich hm. <lacht> Sag doch sowas nicht. Das ist halt gut für die... ja... Dann haben die... Zuschauer gleich das Spannende am Anfang und... Eigentlich können wir das, doch, das Schwein doch so lange da liegen lassen, bis wir das Fleisch brauchen und dann auseinandernehmen. Ich glaube, irgendwann zerfällt es einfach und dann kommen da die Knochen nur noch raus, aber ja... Ich glaube so hält's. Okay. Ich glaub, so hält's irgendwie, aber länger. wäre jetzt mein Guest gewesen, keine Ahnung. Hast du dein Fleisch vergessen? Ich habe ein Stück Fleisch mitgenommen, aber nicht alles. Okay, weil weil hier lagen noch zwei. Ja. Ich hab ein Stück Fleisch mitgenommen, aber nicht alles. Okay. Geil, ich könnte noch zwei Wildschweine mitbringen. Was sind zwei Wildschweine gejagt gerade oder was? Nee, aber die standen gerade vor mir. Ah. Einfach ausgenutzt. Immer schön an der Felswand hier entlang. Bin ich jetzt? Hm? Lol, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Geil. <lacht> Ich dachte gerade so, oh Moment mal, da ist hell. Da, da gibt es was zu sehen und dann bist du nur Dus. Schutz. <lacht> oh Mann. Ja, lauf mal wieder. Tschö. Ja, ja ich laufe jetzt in die andere Richtung. Jetzt. Auch ist gerade eine Nuss runtergefallen. Ja, hier auch gerade. Unbekannte Nuss. So. Äh, jetzt, halte ich, jetzt halte ich mich an dieser yeah. Felswand hier. Ich will doch bestimmt was bedeuten, dass das Wasser so schön oh. klarblau ist. Aber oh, oh. ich gehe das Risiko jetzt gerade mal nicht ein. Da sind wieder nur Pilze auf dem Felsen. Oder? Solange ich nicht gleich irgendein Rahar von hinten höre, ist ja eigentlich alles cool hier, wa? Mhm. Och, oh, ja, ja. jetzt haben wir erstmal ein bisschen fleisch <lacht> Ohne, ohne. Ohne, ohne, ohne, Lass mich hier raus! Hm. Okay. Oh! Was ist los? Oh, ich habe gerade einen Wurm von hinten gehört, aber es ist tot. Alter. Oh. Was geht denn hier? Mein Herz! Ameisenhaufen, nee. Das ist nee. aber hier, dass wir jetzt, dass wir hier viel Fleisch haben, oder wie verstehe ich das? Ja, ich habe <lacht> ja auch überall noch Tiere, aber... Ja, aber also. sind drei Jaguars innerhalb einer Stunde, das hatten wir ja Ja gut, okay, das... Hallo Schwein. Und solange man nicht irgendwie von der Schlange gebissen wird oder aus so den Giftfrosch aufnimmt, ist er auch ja. eigentlich, ganz, eigentlich ganz entspannt. In Dann geht eigentlich alles klar. Äh, hey, lass mich das hier, hier hin machen. Neuer Eintrag, leere Gussform. Okay. Die Schmiede kann nur mit Kohle gefüllt werden. Ah, okay. da brauchen wir Kohle. <lacht> Jetzt wissen wir, für was wir Kohle brauchen. Hm. Ich hör's ja schon wieder rumlaufen. Okay. Weil okay. da willst du verarschen, nochmal ein Jaguar? <lacht> ja. Ich oh oh. oh oh. Oh, oh. Was los? Hallo? Wie viele Schläge brauchst du? Allah. Wie viele Egel hast du auf dem Arm? Ja. es ist denn hier mit meinem Speer weggelaufen? <lacht> Muss mir hinterher laufen? Okay. das ist noch so gut ich habe eine wunde ich habe aber kein monalia blatt mehr. hast du auch nicht wahr nee. ja dann sterbe ich mal war mach doch schön hier äh, hast du einmal in der hängematte geschlafen ja Ich denke mal, wirklich mit dem, auch also tschüss. mit dem, was ich habe, <lacht> ähm, werde ich auch einfach äh, jetzt irgendwie gucken, irgendwann mal hier zu sterben und so zurückzukommen. Mhm. Mhm. Mhm. Klingt nach einem guten Plan. Klingt nach einem guten Plan, ja, wollte gerade sagen. Ich sammle mal dein Sach hier auch auf, weil Ich bin direkt neben dir gestorben. <lacht> ich bin mittlerweile einfach so lang hin und her gelaufen, ich weiß nicht, ob ich wieder zurückfinde. Oh Gott. Ja gut, ich könnte ja die Koordinaten sagen, wa? Was? Koordinaten? Ja. ja. Drück mal F und dann mach Mausrad. Ja. Aber die bewegen sich bei mir irgendwie nicht. Also. Doch, auf bei, jeden Fall. Bei mir bleibt. Bei mir bleibt die ganze Zeit 53 W und 23 PS stehen. Ich bin bei. Ähm. Hallo du? Ja. Kann ich den. Nee. Krokodil. was oder wie es richtig heißt mh, schwarzer Kaiman oder so hast du es kaputt gemacht ja speer reingeworfen und passt schon okay so jetzt suche ich noch Steine um eine Klinge mir zu machen <lacht> und es auseinanderzunehmen <lacht> bleib hier liegen okay lauf nicht weg bist da tot aber lauf nicht weg Wie schnell verdorben, verderben denn Pilze bitte? Ich bin gefühlt alle zwei Minuten am Pilze rauswerfen. <lacht> Als wenn ich jetzt einfach nirgendwo einen Stein finde. Das ist immer so. Man sucht, man findet keinen. Aber wenn man keine braucht, dann sind sie überall. Ja. Na dann bleibt das Gruppe die halt da hinten liegen. Hat Pech gehabt. Öbleh. Ich esse mal ein Klapperschlangenfleisch. Oh Gott, das bringt ja gar nichts. Also Klapperschlange. Klapperschlange müssen wir nicht töten. Ja. Okay, jetzt... Wow, also ich bin jetzt ewig weit gelaufen und aus 53W, 23S wurde jetzt 20S. Also das ist, scheint mir sehr ungenau zu sein. Das macht ja auch Sinn. So oft ändert sich das ja auch nicht. Oder? Ach, Alter, ich werde irgendwo ein... ...beknackten Stein finden, oder? Oh. Juli, soll ich mal rüber auf hm. eine andere Insel schwimmen? Was für eine andere Insel? Keine Ahnung, ich kann hier... ...also nicht nur einen kleinen Bach, sondern wirklich einen großen Fluss hier... Äh, ...denke ich mal überqueren. Okay, wenn du willst. Bananen! Ich habe ja nicht genug. verschwinde Boah ne Frosch du verschwinde ich bitte auch Ach warte Kohle Oh nein ich muss mich untersuchen Oh Kohle nochmal Das war tatsächlich ja. Schlammwasser da hm. Ey Juli ja, bitte. Jetzt wieder so ein Frosch. Ja, nicht aufnehmen, du Held. Weißt du, findest jetzt schon gar nicht mehr nach Hause. Naja, es ist einfach ein anderer Frosch. Das ist jetzt eine Riesenkröte hier. Nice. Um. Okay, der Ofen braucht richtig viel Kohle. Also richtig viel Kohle. Hello? Trockenfleisch. Mm -hmm. Jetzt ein paar Tüten Trockenfleisch, geil. Und ein Kassenbier. So, ich schmelze mal Eisen, war Lagerfeuer. Was? Ich habe neuen Buch äh, Neun, neuen neue Lagerfeuer. Hast du gerade was entdeckt? Wir haben ein großes ja. Lagerfeuer. Hast du grad, hast du das gerade entdeckt? Ja. Wo, wo bist du gerade? Ne Nimmer. Oh, hier liegt eine Matratze und eine Hängematte und eine leere Dose. Ja. Wo bist also, du? Also Das ist eine rostige Machete. Eine Dose, eine Tasche. <lacht> Eine Tasche mit einem Snack drin. Was? was hast denn du gefunden, bitte? Und ein paar Bierflaschen oder so. Äh, pff, keine Ahnung, so eine 8, äh, Ehemaliges Fischer-Camp hier. Geil, Auto-Rücksitz okay. Auto, Auto zum Schlafen. Und du fragst dich noch, was, was wir noch machen können in dem Spiel. <lacht> Ähm. Boah, das erste Mal, dass ich einen Vogel sehe, der nicht tot ist. Geil, die sogar fliegen. Sonst liegen sie immer nur am Boden und sind tot. Okay, Moment. Hm. Also es wäre uh. ja... Also es wäre theoretisch ja nicht schlecht, wenn ich mich jetzt hier kurz ausruhen würde. Das Problem dabei also. ist dann halt, dann habe ich meinen Spawnpunkt hier gesetzt und das möchte ich nicht. <lacht> dann komme ich nie wieder zurück. So. Hm. Deswegen lege ich mich das dann einfach richtig. auf den Boden. Jetzt wenigstens so ein Gegenstände schmieden. Bitte was? Das heißt erhalte, nicht. Erhalte ein Eisenstück, indem du in der Schmiede Eisenerz. ...oder leere Dosen einschmelzen. So, Weitens. wetten, wetten, ich habe wetten. die Steine, um eine Form zu erhalten. Kombiniere sie mit dem geschmolzenen Eisen... ...und Geil. deiner Waffe, um eine Gussform zu erhalten. What? So, was kann man mit What? einer Mach ...was kann man mit einer Machete alles machen? Mit einer Rostik-Machete. Ja. Weiß halt nicht, ob die zum Angriff gedacht ist, oder zum... Äh ist Verteidigung. Ja, das meine ich mit Angriff. Äh, als Angriff oder als Werkzeug. Ja. Achso. Und natürlich habe ich Würmer. Ähm ja, natürlich. Wow. Bornrot gehen? Noch ein Pfeilgift, Pfeilgiftfrosch, aber diesmal in Rot. Kann ich den aufspießen und dann einen Giftpfeil haben? Stehen geblieben. So. Nee. Pfeil Pfeilgiftfrosch. Körper. Kann ich den Körper nehmen, wenn er tot ist? Jo, okay. Wenn du die, wenn du diese komischen Frösche da äh, aufspießt, dann kannst du aufnehmen. Ah, okay. Ich gehe mal so. kurz schlafen, weil Energie. Ich muss die nicht hinlegen. Findest du noch nach Hause? Nö. <lacht> also ich würde realistisch nicht sagen. Dafür nur, weil hier, weil hier genug andere spannende Sachen sind und ich ganz zurück will. Wobei, also ich bin eigentlich nur an der Küste entlang gelaufen, bis da irgendwann das Krokodil kommt. Dann muss ich gerade rein, an so ein paar gefällten Bäume entlang. Und dann bin ich schon quasi wieder da. Also, ich könnte es vielleicht sogar wiederfinden, wenn ich wollen würde. Wenn wir wollen würden, hätte ich das. Mhm. Hab ich noch trocknetes... getrocknetes Blatt? Äh, ne. Müsste vor allem mal was gegen Parasiten finden. Pilze. Ja, aber welche? Nicht diese gelben. Äh, die. komischen Blauen da, oder? Nee, die. die einköpfigen Orangenen. einköpfiger Or Also ein einköpfiger habe ich hier nicht. Oh, okay. endlich mal ein großer. Sch Halleluja! Jetzt könnte ich mir endlich mal eine Klinge machen, dass ich das noch heute erleben darf. <lacht> ich habe leider keine trockenen Blätter. Dann könnte ich ja jetzt sogar ein Tier auseinandernehmen und Knochen mitnehmen. für Gegen meinen Wurm. Das ist ja hm. der Hammer. Ich werde noch überleben hier. <lacht> Unglaublich. Wie hast nicht. du eigentlich schon wieder einen Wurm gekriegt, nur mal so dumm gefallt. Ja, auf den Boden gepennt. Warum hast du auf dem Boden gepennt? Ja, weil ich müde war und ein bisschen schlafen musste. Uiui. Und wie gesagt, ich, ich wollte mich halt. Würmer. Und wie gesagt, ich wollte mich halt da jetzt nicht in die Matte legen, weil sonst wäre mein Respawn Punkt hier. Na gut, klar. So, untersuchen, da habe ich einen Wurm. Und hier nicht hier auch nicht. Mann, das war aber eine ruhige Nacht. Nur ein Wurm. Was? Und ich muss mich da mal kurz irgendwas. waschen hier. Waschen. Da kann irgendwas nicht richtig sein. Ich denke aber auch, ey. So, jetzt bin ich wieder ein ganz, ganz sauberer Junge. Oh. Boah, will ich da weiter, will ich da weiter laufen, oder will ich da weiterlaufen? laufen? Hm. Oder laufe ich jetzt einfach wirklich zurück zum Krokodil? Hoffe, dass es da noch da ist und. Sonst, wie sieht es mit der Ernährung aus? Ja, ein bisschen Wasser könnte ich gebrauchen. Na ja, gut, die Blätter werden natürlich nicht trocken, wenn es die ganze Zeit hier regnet. Ja. Hier liegt wieder ein toter P äh Papagei. Oh. Und ich schon wieder ein paar Maden gefunden. Oh. Was man nicht so sucht eigentlich, ne? Äh Oh! Neue unbekannte Früchte. Gleich mal essen. Oh. Ah ne, habe ich schon gegessen. Oh, minus zwei Parasiten. Geil, ich oh. bin meine Parasiten los. Alter, also ich werde echt nur überleben hier. <lacht> <Das> ist unglaublich! <lacht> Warum sind wir die letzte Folge so oft gestorben, ey? Das musst du dich fragen? <lacht> Ach. Aua. Oh, das war jetzt gar nicht so gut. Egal. Pflanzen schneiden. Ja, dann schneiden wir mal die Pflanzen. Ich glaube, ich mach mich doch mal so auf den Heimweg auf dem heimweg Ja. wenn ich es wieder finden sollte und vor allem es geht mir um, um das krokodil ich habe jetzt halt eine steinklinge und ich will das unbedingt wirklich auch auseinandernehmen weil ich bin gespannt ob ich da mit so so seine die die diese diese wir sagen mal krokodilshaut bekomme um mir damit was Rüstungartiges zu machen das wäre natürlich interessant ja. wow Jetzt habe ich natürlich auch diese schönen orangenen, einköpfigen Pilze gefunden. Die Minusparasiten haben. Mega. Jetzt, jetzt. jetzt, ja. Jetzt, wo ich andere Früchte gefunden habe, die auch antiparasitäre Eigenschaften haben. Oh, jetzt habe ich wieder Egel. Nie hat man hier seine Ruhe, ey. Na, nicht hier, dann da. Bis. Wie kann ich Egel am Arm haben, wenn ich mit den Füßen im Was aber? <lacht> Fragen über Fragen. Aber ich stehe. So, ich mache mich, mache ich mich noch auf Tournee. versuchst du noch herzukommen? Mm, ich würde sagen, da versuche ich dann nächste Folge. Okay. Oh, ich habe getrocknete Blätter. Moment, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Moment. Alter. Ich dachte, da ist für den Jaguar von Moment, das möchte ich noch schnell machen. Ja, Sigi, kein kein Thema. Anzünden. Warum kann so. ich den nicht? Warum kann ich die nicht aufheben und mitnehmen? Das wäre deutlich interessanter. Also so eine aufrollbare Campingmatratze, Mann. Ich will die aufnehmen und mitnehmen. Dann haben wir zwei Staffplätze. Unser unser ähm, Eisen schmilzt gerade. Ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Wir sehen uns in der nächsten ich, Folge, würde, mal ganz Spiel, ich würde mal ganz wild raten Eisen. Ja, alter, das, das ist Viech gerade, läuft auf mich zu, steht zwei Meter vor mir, erschrickt sich, ag, ah, läuft wieder, läuft rennend davon. Ah, läuft rennend davon. Ah ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten, bis dann. Ciao. Tschüss.